Hallo zusammen, ich bin Amea. Ich bin im dritten Lehrjahr und arbeite bei der Stiftung St. Jakob in Zürich. Heute nehme ich euch mit durch meinen Alltag und ich würde mir gerne ein bisschen zuschauen, was ich in meinem Job alles spannend mache. Ich liebe meinen Job und ich komme auch jeden Morgen mit Freude arbeiten. Also was sicher wichtig ist, um auf meinem Beruf zu arbeiten, ist Respekt gegenüber den anderen, sich selber und dem Masse. Dass man auch mit dem Masse kreativ sein kann und vor allem auch körperlich fit ist. In der Bäckerei passiert vieles. Wir machen Brot auf, machen Gipfeln, sie rollen, Weihen belegen und machen Sachen für die Nachbarn, damit sie das dann am nächsten Tag ausbacken können. Ich komme sehr gerne hier und arbeiten. Also ich habe jeden Tag Spass, weil ich liebe meinen Job Im Team sind wir respektvoll miteinander und haben eine gute Stimmung. Und falls mal Fragen oder Probleme auftauchen, können wir uns gerade helfen. In der Konditorei passiert auch vieles. Wir setzen Torten ein, machen die Cakes fertig für den Laden, Salat machen wir auch oder auch für den Morgen ein Birkenmüsli. In der koffi haben wir ein grosses Pralinen-Sortiment, das wir alle von Hand machen. Und ab und zu werden die Formen geschminkt und Sachen aus Marzipan modelliert. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich alles mache in meinem Alltag. Wenn es euch auch interessiert und ihr auch Lust habt, das zu machen, könnt ihr euch gerne bei uns bewerben und vielleicht sehen wir uns bald, wer weiss.